Lauf alleine durch die City mit dem Pity Deine Freundin fragt mich, ob ich top hab für Sticky Lass ne Runde laufen und ich campel deine Leute um. Ab sofort ändert sich der Kurs, ich mache einen Freudensprung Ich hab mit 15 Jupacks vertickt Also red mir nicht von Gauner Da meine Brüder liegen auf der Lauer die es hier ist nicht mehr als nur ne bloße Zutat Der Typ, der hier gerade verbreitet überall sein Blut Hör mir zu, ich hab meine Finger im Spiel Ich stille Wässer, bleiben tief, ich hab schon immer rasiert War kein Glück, dass ich noch da bin, das hier ist alles Wahnsinn Meine Stories sind und bleiben absoluter Schaden Ich hab es ganz gemeint, Mann, ich hol mir den Vertrag 100.000 sind ein Dreck für die Summe, die ich mag Mann, im Bunker liegt das Gras, im Bunker liegt der Schnee Also geh mir aus dem Weg oder gib mir dein Portemonnaie Ich machen zwischen und Zwischen und Börse. Guck mir ein paar Häuser an und komm ins Gespräch Mach einen Dreck, meine Leute kümmern sich um das Geschäft Bis hier ist Connection, Lagerboxen bei den Jungs Ja man, hier und da liegt Ware, machen Taster mit dem Show Zieh mir insider Börsenbrieferei, rein Schwelle Bloomberg, über 4% über Dax wegen U-Turn Total Return Prince Long-Short-Options Mach Gewinne, seitdem liegt mein Fokus auf schießt Du bist ein Bits ohne Wissen, Junge Sieben Jahre Unternehmer offiziell Ich glaube nicht, dass du mir deine Post zustellst also lass dich über Geld regen. denn in meiner Welt gibt es Geldregen Ich bin stabiler als stabil, ich könnte unzählig machen Ich rap, weil ich kuppe bin. hab die Tracks in mein Blut drin Du bist umgeben von Huren und Heuchlern, Hyperinflation, guten Morgen Deutschland Ich muss Geld machen zwischen Straße und Börse, zwischen, zwischen, zwischen Straße und Börse. Geld machen, schneine Stapel reinvestieren Zu leben heißt aufsteigen oder verlieren Ich muss Geld machen zwischen